Das Verhalten von Reinstoffen oder Gemischen wird sehr häufig grafisch mit Phasendiagrammen beschrieben. Wie können wir diese Diagramme ins Real Life übersetzen? Hallo und Willkommen zu Basiswissen Physikalische Chemie, unser Thema heute, wie lesen wir Phasendiagramme? Was sind insbesondere Binodalen, Konoden und invariante Punkte? Beginnen wir mit einer Beispielmischung. Wir mischen 1 Mol Isopropylalkohol IPA und 1 Mol Isopropylalkohol IBA und erhitzen diese Mischung auf 92 Grad Celsius. Der Gesamtdruck beträgt dann 100 Kilopascal. Wenn wir uns die Gasphase genau ansehen, stellen wir fest, dass sie zu 70% aus IPA besteht, während die Flüssigphase nur zu 50% aus IPA besteht. Das ist ein möglicher Zustand des Zweiphasensystems Ibar, Ipa, bar, charakterisiert durch die Temperatur, den Druck und die Zusammensetzung. Wenn wir sämtliche Zustände dieses Zweikomponentensystems aufzeichnen wollen, benötigen wir ein Koordinatensystem mit den Achsen Temperatur, Druck und Zusammensetzung und erhalten dann eine Darstellung in dieser Art und Weise. Ganz typisch für das Phasendiagramm eines Zweikomponentensystems ist es, dass die x-Achse beschränkt ist, die Konzentration von B geht halt nur von 0 bis 100%. Wir können uns ein Wertetrippel Temperatur, Druck und Zusammensetzung wählen und das Phasendiagramm sagt uns dann, was in unserem System vorliegt. Bei der Diskussion eines Phasendiagrammes ist es sinnvoll, zunächst die Bereiche zu markieren, die einphasig sind, zum Beispiel den Flüssigphasenbereich und den Gasphasenbereich. Die restlichen Bereiche sind mehrphasig, hier ist beispielsweise der Flüssig-Gasförmig-Bereich eingezeichnet. Die Trennungslinien oder Flächen zwischen homogen und heterogen nennt man Binodalen. In diesem Bild haben wir zwei Binodalflächen. Der Zweiphasenbereich wird nach oben vom Flüssigphasenbereich durch die Siedefläche abgetrennt und nach unten vom Gasförmigbereich von der Taufläche abgetrennt. Der Übersichtlichkeit halber wählt man sehr häufig Projektionen von diesem Phasendiagramm, entweder bei konstanter Temperatur oder bei konstantem Druck. Es handelt sich dann um die Schnittflächen oben oder vorne von diesem 3D-Diagramm. Die Binodalflächen werden dann auf diesen Projektionen zu Linien. Die gelbe Linie ist zum Beispiel die Siedelinie, die blaue Linie ist die Taulinie. Im Folgenden wollen wir ausschließlich das Siedediagramm des Systems i Ipa diskutieren, also die Topfläche dieses 3D-Diagramms. Wir wählen als konstanten Druck den Standarddruck P0 und haben dann ein Phasendiagramm, in dem nur noch die Zusammensetzung als X-Achse und die Temperatur als Y-Achse fungiert. Auf der X-Achse finden Sie links den reinen Schwersieder, also i-bar, und rechts den reinen Leichtsieder, Ipa. Die beiden Binodalen, Siedelinie und Taulinie, treffen sich in zwei Punkten. Das sind die Invariantenpunkte, das sind in dem Fall die Siedepunkte der reinen Komponenten. Wir können uns nun fragen, wann eine 50-50 Mischung I Ipa zu sieden beginnt. Dazu zeichnen wir eine Isoplete, eine Linie auf der Zusammensetzung der Mischung Konstant ist, in das Diagramm ein und schauen, wo diese Isoplete die Siedelinie trifft. Der Schnittpunkt befindet sich bei 365 Kelvin. Das ist offensichtlich der Siedebeginn unserer 50 50 Mischung. Unser Phasendiagramm verrät uns auch, wann eine 50 50 gasförmige Mischung von IBA und IPA kondensiert. Wir müssen hier die Isoplete nur von oben zeichnen und den Schnittpunkt mit der Taulinie markieren, offensichtlich bei 371 Grad bei 371 Grad kondensieren die ersten Flüssigkeitströpfchen aus einer gasförmigen 50-50-Mischung. Zurück zur flüssigen 50-50-Mischung. Diese Mischung siedet bei 365 Kelvin. Wie sieht die Gasphase über dieser Mischung aus? Nun, hier müssen wir jetzt die Konode befragen. Wir zeichnen eine Konode durch den Zweiphasenbereich hin zur Taulinie. Der Schnittpunkt mit der Taulinie ist bei 0,7. Das ist die Zusammensetzung der Gasphase. Die Gasphase über einer... 50-50 Flüssigmischung ist also am Leichtsieder angereichert. Analog können wir mit dem Phasendiagramm ermitteln, dass die Flüssigphase, die aus einer 50-50 Gasphasenmischung entsteht, am Schwersieder angereichert ist. Die Konode verrät uns, dass die ersten Flüssigkeitströpfchen etwa 20% IPA enthalten. Mit dem Phasendiagramm können wir beliebige Temperaturen und Zusammensetzungen diskutieren. Wenn wir beispielsweise eine 50-50 Mischung auf 370 Kelvin erwärmen, liegen wir im Zweiphasengebiet. Das bedeutet, diese Mischung ist homogen nicht stabil, sondern zerfällt entlang der Konode in eine Flüssigphase und in eine Gasphase. Die Schnittpunkte der Konode mit den Binodalen verrät uns auch, welche Zusammensetzung diese Phasen haben. Die Flüssigphase ist 40% und die Gasphase ist 55% an IPA. Wenn wir die Stoffmengen von Flüssig- und Gasphase ermitteln wollen, benötigen wir das sogenannte Hebelgesetz. Der Hebelarm A mal der Menge der Flüssigphase ist gleich dem Hebelarm B mal der Menge der Gasphase. In unserem Fall ist A etwa doppelt so groß wie B, das bedeutet wir haben doppelt so viel Gasphase wie Flüssigphase. Das eben diskutierte Beispiel Isopropylalkohol, Isopropylalkohol entspricht einer idealen Mischung. Bei realen Mischungen kann es zu Maxima oder Minima im Phasendiagramm kommen, wie hier zum Beispiel beim System Ethanol-Wasser. Siedelinie und Taullinie treffen sich nun zweimal, nicht nur bei den reinen Komponenten, sondern auch in einem Minimum. Dieses Minimum heißt Azeotrop. Wir haben in diesem Diagramm also drei Invariante-Punkte. Der Siedepunkt von reinem Wasser bei konstant 100 Grad, der Siedepunkt von Ethanol bei konstant 78,3 Grad und der Siedepunkt vom Azeotrop bei konstant 78,2 Grad. Ein Aziotrop siedet und kondensiert wie ein reiner Stoff und kann durch Destillation nicht in seine Komponenten getrennt werden. Auch dies ist ein Phasendiagramm eines idealen Zwei-Komponentensystems. Es handelt sich aber nicht um ein Siedediagramm, sondern um ein Schmelzdiagramm. Die Binodalen heißen hier Soliduslinie oder Liquiduslinie und sie verraten uns wann eine feste Phase schmilzt oder eine flüssige Phase erstarrt. Wie in jedem idealen Phasendiagramm haben wir nur zwei invariante Punkte, nämlich die Phasenumwandlungen der reinen Stoffe, in dem Fall hier der Schmelzpunkt von Silber und der Schmelzpunkt von Gold. Hier haben wir das Phasendiagramm, genauer das Schmelzdiagramm einer nicht idealen Mischung, nämlich von Silber und Kupfer. Wir haben drei invariante Punkte, nämlich den Schmelzpunkt von Silber, den Schmelzpunkt von Kupfer und ein Minimum, das Minimum wird als Eutektikum bezeichnet, es ist die niedrigst schmelzende Mischung dieses Systems und es schmilzt und erstarrt wie ein reiner Stoff bei einer konstanten Temperatur. Hier sehen wir das Phasendiagramm von Wasser-Kochsalz, das ist etwas komplizierter, denn wir haben eine weitere homogene feste Phase, das Halit. Halit, chemische Formel NACL mal 2H2O, ist nur bis ca. 0 Grad stabil und zerfällt dann in festes NaCl und Sohle. Man kann bei der Diskussion dieses Diagramms auch ganz konsequent zunächst die homogenen Phasen markieren. Es sind dies die Flüssigphase, die Sohle, dann festes H2O, festes Halit und festes NaCl. Alle anderen Bereiche sind heterogen. Wir können die Binodalen einzeichnen, zum Beispiel die Liquiduslinien, und zwei wichtige Konoden. Die Konode, die den Zerfall von Halit beschreibt, und die Konode, die durch das Eutektikum geht. Der Zerfall von Halit bei 0 Grad entspricht in gewisser Weise der Umkehrung eines Eutektikums. Man spricht hier von einem Peritektikum oder von inkongruentem Schmelzen. Wenn wir drei Komponenten haben, können wir beliebige Mischungen in einem gleichseitigen Dreieck grafisch darstellen. Diese Vorgehensweise geht auf Joshua Gibbs zurück, das Gibbsche Dreiecksdiagramm. Die Ecken des Dreiecks repräsentieren die reinen Komponenten, die Kanten des Dreiecks zwei Komponentenmischungen und das Innere des Dreiecks sind drei Komponentenmischungen. Bei der Diskussion des Dreiecksdiagramms muss man darauf achten, dass die Zusammensetzungsachsen hier nicht senkrecht aufeinander stehen, sondern 60 Grad Winkel einnehmen. Die Zusammensetzung des hier markierten roten Punktes ist zum Beispiel 20% Komponente C, 20% Komponente B und der Rest also 60% Komponente A. Auch im Dreiecksdiagramm können homogene und heterogene Bereiche vorkommen und damit auch binodalen. Hier ist das Dreiecksdiagramm der drei Lösemittel Chloroform, Wasser, Essigsäure aufgezeichnet. Unterhalb der Binodalen ist das System heterogen, oberhalb homogen. Wenn wir mit einer 50-50 Mischung Chloroform Wasser starten, liegen wir im heterogenen Bereich beim Punkt 1. Wenn wir dann nach und nach Essessore hinzugeben, kommen wir zu Punkten 2, 3 und 4. Durch die Punkte 2 und 3 sind Konoden gezeichnet, die uns sagen, welche Phasen tatsächlich vorliegen. Im Punkt 2 zum Beispiel haben wir eine organische Phase der Zusammensetzung Alpha 2 und eine wässrige Phase der Zusammensetzung Beta 2. Wir können die genaue Zusammensetzung der Phasen Alpha 2 und Beta 2 angeben. Hier hat sich eine Hilfstreikskonstruktion bewährt. Und wir können auch das Mengenverhältnis von den Phasen Alpha 2 und Beta 2 angeben durch Anwendung des Hebelgesetzes. A ist größer als B, das bedeutet, die Phase Beta 2 liegt im Überschuss vor. Lassen Sie uns zusammenfassen. Phasendiagramme diskutiert man am besten so, dass man zunächst die homogenen und heterogenen Bereiche sucht, danach die Binodalen kennzeichnet und benennt und einige Chronoden einzeichnet. Danach können wir noch die invarianten Punkte benennen und die Prozesse der Ablaufen spezifizieren. Ideale Phasendiagramme, egal ob Schmelz- oder Siedediagramm, zeigen weder Maximum noch Minimum in den Binodalen. Bei realen Mischungen kann es zu Maxima und Minima kommen, die je nach Diagrammtyp Azeotrope, Peritektikum oder Eutektikum genannt werden. Für die Veranschaulichung von drei Komponentenmischungen hat sich das Gibbsche dreiecksdiagramm bewährt. Auch in diesem Diagramm gibt es Minodalen und Konoden. Eine Konode verhält uns nicht nur die Zusammensetzung der Phasen im heterogenen Gebiet, sondern auch deren Mengenverhältnis. Wir müssen dazu das Hebelgesetz anwenden.